Die Schnabelsenten haben eine riesige Fangemeinde und begeistern immer wieder in neuen Rollen. Ganz frisch in der Familie? Die Quietsche-Ente Waschanlage. Nicht nur samstags fährt dieses niedliche Exemplar voll auf das deutschen liebstes Hobby Autowäsche ab. Ob im Pool oder in der Badewanne, diese Ente hat den richtigen Look. Im Blaumann mit frecher Cap und Schrubber sorgt sie als kultige Kundenprämie, Geschenkartikel oder Sammlerobjekt für strahlende Gesichter. Um die Schwimmeigenschaft weiter zu optimieren, können Sie diese Quietscheente außerdem um ein optionales Renngewicht ergänzen. Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität des Schnabels und bestellen Sie noch heute Ihr Muster.